Karl Theile fotografiert seit Jahren das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Direkt gegenüber am Zaun der niedersächsischen Landesvertretung sind mehr als ein Dutzend seiner Fotos ausgestellt. Teile hat jedes nach sorgfältiger Auswahl mit Gedichtzeilen von ermordeten oder überlebenden Juden versehen. Er möchte mit seinen Kunstwerken erinnern, gedenken und mahnen und sie als Hommage an die Millionen Ermordeten verstehen. Deren Stimme soll gehört und ihre Würde gewahrt werden. Ich hatte die Ehre, mit ihm zusammen diese Zaunausstellung zu betrachten. Seine Fotos in Kombination mit den Worten aus den unterschiedlichen Gedichten werden mir noch lange nachgehen. Aber auch eine der letzten Sätze vor unserem Abschied, er sagte, die Reichskanzlei der Nazis, die hier um die Ecke stand, ist zerstört und dem Erdboden gleichgemacht, aber die Worte, die Worte stehen hier immer noch. Im Zug auf der Heimfahrt kamen mir Worte aus Psalm 5 in den Sinn und zu Hause schlug ich die Übersetzung des jüdischen Religionsphilosophen Martin Buber auf. Meinen Sprüchen lausche du, achte auf mein Seufzen, merk auf die Stimme meines Stöhns, o oh mein König und mein Gott. Ich bin Menschen wie Karl Theile sehr dankbar. Sie öffnen Türen des Erinnerns und Gedenkens, die mehr als unsere kognitiven Sinne ansprechen. Werke wie die von Teile lassen noch einmal ganz anders das Grauen erahnen. Die Fotos des abstrakten Mahnmals zusammen mit den Worten Ermordeter und Überlebender bieten Projektionsfläche für unsere Gedanken und Gefühle und neue Zugänge zu dem unfassbaren Zivilisationsbruch in der europäischen Geschichte zwischen 1933 und 1945. Wer Zeit erübrigen kann, die Ausstellung hängt noch bis einschließlich 6. Februar in der Straße in den Ministergärten 10 in Berlin, direkt gegenüber dem Holocaust-Mahnmal.